Mm, habt ihr schon mal leckere, gefüllte Ravioli gemacht, in Butter geschwenkt, ganz lecker und dann hier auch noch selbstgemachte Spaghetti. Und wisst ihr was? Alles natürlich mit meinem Hefewasser. Wie das geht, verrate ich euch heute. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. In dieser Schüssel befindet sich jetzt Weizenmehl. Ihr könnt das selbstverständlich mit Dinkel ersetzen. Dann habe ich hier einmal Salz, dazu kommt jetzt noch gutes Olivenöl oder das günstige, was ihr da habt. Die genauen Zutaten findet ihr wie immer unter diesem Video und jetzt wird es aber anders. Jetzt kommt Hefewasser hinzu. Ihr wisst schon, die Playlist oben rechts unter dem i und den Satz bitte gut schütteln, den braucht ihr mit dabei und über Sinn und Unsinnigkeit über Hefewasser in Teig für Pasta kann man sich jetzt streiten. Ich möchte euch einfach Alternativen aufzeigen und ich finde es richtig lecker. Der Teig ist genauso wie ein normaler Pastateig, schön geschmeidig, wenn ihr ihn bei Weizen 10-15 Minuten, bei Dinkel 5-8 Minuten geknetet habt, dann soll er sich nochmal 20 Minuten entspannen. Ich hatte ihn jetzt nochmal für kurze Zeit in den Kühlschrank gegeben und habe hier jetzt nochmal Muskatnuss, Salz, Pfeffer, kleingeschnittene Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch, Babyspinat und Ricotta. Die vegane Alternative steht auch unten wie die Zutaten in der Infobox. So, dann habe ich ein bisschen Öl, da werde ich jetzt die Zwiebeln ein bisschen anschwitzen. Und wie gesagt, es ist natürlich kein Muss mit dem Hefewasser. Ich persönlich möchte aber euch geschmackliche Alternativen aufzeigen. Denn ich finde tatsächlich, durch das Hefewasser kriegen die Ravioli eine ganz andere Nuance und das ist fantastisch. So, Babyspinat und Gewürze kommen jetzt noch mit hinzu. Das Ganze wird leicht angeschwitzt. Und wenn der Spinat schön eingefallen ist, kommt er zum Ricotta hinzu. Und ich habe euch die richtige Menge unten hingeschrieben. Ich habe hier jetzt die halbe Menge genommen. Ganz einfach deswegen, ich hatte noch so Ricotta da, aber nicht genügend Babyspinat. Und habe diesen Ricotta dann noch mit Käse gemischt, auch nochmal hineingefüllt. Also nicht wundern. So. Der Spinat ist fertig, er dampft, so die letzten Zwiebelchen noch mit hinzugeben. Dann gebt ihr den Ricotta in die Schüssel, denn dadurch, dass der Spinat noch so schön heiß ist, könnt ihr das Ganze jetzt richtig schön vermischen und es ist dann homogen und lässt sich gut verteilen. Seht ihr, das sieht doch alles gut aus. Mmh, und das ist so lecker und bei den Gewürzen achtet darauf, dass ihr lieber ein bisschen zu viel nehmt als zu wenig. Denn später, durch den Nudelteig, verliert sich das immer so ein bisschen und deswegen, das ist wie bei der Pastasoße, wenn sie zu salzig oder vom Geschmack her zu viel ist, ist sie genau richtig, um gegessen zu werden. So, das sieht doch gut aus. Aber ich schmecke noch mal ganz kurz ab. Sicher ist sicher. <lacht> Sehr lecker. So, mein Teig hatte jetzt die Zeit zu ruhen und ich habe überraschenderweise die doppelte Menge gemacht. Was ganz Neues, <lacht> kenne ich so gar nicht von mir. So, zack, eben hier durchschneiden und äh, ich teile den gleich nochmal in vier Teile, ganz einfach, weil ich sonst auf meiner Arbeitsfläche gar nicht genügend Platz habe. Und ihr könnt sehen, der ist echt schön geworden. Die gelbe Farbe, die ihr sonst bei Nudeln kennt, kommt durch die Eier. Die lasse ich hier tatsächlich absichtlich weg. Ich finde, das muss nicht unbedingt sein. Und wenn ihr das aber gerne haben möchtet, dann gebt ein bisschen Kurkuma noch mit in den Teig. Dann sind sie leicht gelb, vielleicht gefällt euch das sehr gut und vor allem Kurkuma ist ja auch sehr gesund. So, einmal hier zerteilen, dann braucht ihr gleich ein bisschen Mehl. Und ihr könnt euch ja schon mal einen Teller bereitstellen mit so ein bisschen Mehl drauf. Da gehen gleich die fertigen Ravioli nämlich hin. So, mm. und ich kann euch sagen, die Ravioli sind richtig fantastisch. Also selbstgemachtes schmeckt ja sowieso immer besser als das gekaufte. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Bei Spätzle zum Beispiel ist das auch so. Ich kenne mal von Urzeiten die Variante aus der Packung. Das macht keinen Spaß, ehrlich. Macht das mal selber, das ist so einfach. Und wenn ihr meine Spätzle mit Hefewasser sehen wollt, dann lasst es mich mal in den Kommentaren wissen, dann zeige ich euch das natürlich auch gerne. Die mache ich zwar nicht mit Linsen, so wie das üblich ist im Schwabenländle, aber ähm, ganz normal Norddeutsch würde ich jetzt mal sagen. So, ich habe hier eine Ausstechform, eine große habe ich jetzt genommen. Ihr könnt auch kleinere nehmen, ihr könnt auch einfach so Becher nehmen und die zusammenfalten und später dann mit einer Gabel zusammenpieken. Ich habe jetzt hier die schönen Ravioli Macher. Ich verlinke euch natürlich wie immer auch alles unter unten in der Beschreibung. Da könnt ihr das nämlich mit der Unterseite ausstechen. Das hat dann die richtige Form. Ich drücke es aber noch mal ran, weil wenn die Füllung reingeht, sinkt der Teig sonst hinein. Dann gebe ich einen Teelöffel hinein, also einen groben Teelöffel, denn macht ihr mehr, dann fließt euch das so raus und das schließt nicht. Ein bisschen Wasser hier mit dem Pinsel drauf gemacht, dann klappt das gleich richtig schön, dass die auch hält, die Ravioli, schön zudrücken und Schon ist das fertig. Guckt euch das an. Perfekter geht es nicht. Ab auf einem bemehlten Teller und guckt, dass die Ravioli nicht aufeinander liegen, denn dann kann es sein, dass sie zusammenkleben und bis ihr fertig seid, kriegt ihr sie nicht mehr auseinander. So, den Restteig gebe ich wieder zu einem neuen Teig und hier zeige ich euch einen Trick. Ich lasse nämlich jetzt diesen alten Teig in dem neuen Teig verschwinden. Dann habt ihr hinterher nämlich nicht diese unschönen Ränder, wenn ihr den Teig dann wieder ausrollt. Also hier, zack. Ein bisschen falten, eben drüber geben den neuen frischen Teig. So verschwindet der alte Teig in dem neuen und ihr könnt es ganz normal wieder ausrollen. So sieht es aus, richtig schön. Wenn ihr das Rezept nachmacht, lasst es mich mal wissen, wie es euch schmeckt. Hier unten die Variante mit dem Nur Ricotta, oben die mit Spinat Ricotta. Dann kocht ein bisschen Wasser und erst wenn das Wasser kocht, gebt ihr Salz hinzu. Gebt ihr zuerst das Salz hinzu und kocht das Wasser dann auf, dann dauert das viel länger und das macht ja gar keinen Sinn, gerade bei den Strompreisen. So. Ab damit in das kochende Wasser. Danach stelle ich das runter und lasse das nur noch so ziehen. Da gehen die Meinungen auseinander. Ich persönlich finde das reicht, dass das einmal kurz aufkocht und dann in dem heißen Wasser gar zieht. So, hier könnt ihr sehen. Und dann, wenn es oben schwimmt, dann könnt ihr die Pasta rausnehmen. Ich habe jetzt hier einfach so meine Schöpfkelle genommen und ihr könnt die dann direkt verzehren, vielleicht noch mit einer schönen Tomatensauce. Ähm, da könnt ihr zum Beispiel das Rezept nehmen von meinen Pizzen oder, und das zeige ich euch jetzt, ich habe hier ein bisschen Butter. Die Veganer können hier gerne einmal Öl oder auch ähm, Kokosöl nehmen und äh, das zerlasse ich jetzt und am besten ist es, wenn die Butter so ein bisschen bräunlich wird. Hat sie so ein nussiges Aroma. Und da schwenke ich jetzt einige der Ravioli noch ein bisschen nach. Das hat so eine Klasse, ehrlich. Da braucht ihr dann auch gar keine Soße. Ja, ich weiß, Fett ist auch nicht das Gesündeste, aber es ist doch gut, wenn ihr ausgewogen und gesund euch ernährt, weil ihr die Sachen selber macht, dann darf das auch mal ein kleines Butterstück mehr sein. So und hier seht ihr jetzt das Ergebnis, wie findet ihr das Video, wie schmeckt es euch, wenn ihr es nachgemacht habt und auf dem Bildschirm seht ihr neue Videos. Viel Spaß beim Anschauen!